an alle, die gerade den Fahrradkanal schauen. Ja ich bin gerade in dieser letzten Oktoberwoche, wo wir mehrere Tage mit wunderschönem sonnigen Wetter haben, auf dem Weg zu meinem, zu meiner diesmaligen Entdeckungstour. Ich glaube, ich werde sie wohl so nennen wie Indian Summer im Bergischen Land. Und zwar wird das eine Radtour, die ausgehend von oder bei der Ennepetalsperre ausgeht. Dort ist dann Start- und Endpunkt und soll bzw. wird dann bis nach Halber gehen. Ja, ich freue mich schon auf die schönen Herbstfarben. Ich sehe gerade hier schon einige Bäume, die wunderschön äh, gelb, braun, rotbraun, rostbraun, Farben haben. Und ihr dürft sicher gespannt sein auf die tollen Landschaftsaufnahmen auf der Radtour. Ja, mit dabei wird auch ähm, eine kleine, ein kleines Stückchen. Oh, hier scheint gerade heftig die Sonne. Ähm, wird auch ein kleines Stückchen äh, Radweg sein, was auf einer ehemaligen Bahntrasse verläuft, die von Radevornwald bis nach Halver und weiter dann runter, glaube ich, bis nach Oberbrügge ging. Und ja, ich bin gespannt, wie sich diese Bahntrasse radeln lässt. Okay, in diesem Sinne, ach ja, nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch da zu lassen oder eben auch noch besser ein Abo. Wie gesagt, das Abo wird euch zu nichts verpflichten. Ähm, da kommt keine Reklame oder sonst irgendwas von YouTube oder von mir. Ähm, Einzig was halt kommt, ist, wenn ich wieder ein neues Adeltouren-Video veröffentliche. Aber selbst das könnt ihr auch in den Benachrichtigungen abschalten, wenn ihr mögt. Aber das Abo zeigt mir doch an, wie frequentiert mein Kanal ist und wie oft oder wie viele wiederkommen und sich meine Videos anschauen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Okay, dann sage ich mal bis gleich. Weil ich muss jetzt noch ein kleines Stückchen fahren. Und hier über Land sind die Straßen ein bisschen eng. Also, bis gleich mal. So, ich bin jetzt hier an meinem Startpunkt in der Nähe von der Ennepetalsperre, der Mauer. Ähm, ja. Und ich mache mich jetzt auf den Weg. Wir wollen mal schauen, wie viel Grad haben wir denn heute? Ah, 12,7 Grad. Und 58% Luftfeuchtigkeit. Das ist jetzt nicht gerade der Hit, aber <lacht> was soll's. Jo, Dementsprechend mache ich mich jetzt auf den Weg. Und... Ja, ich hoffe, ihr begleitet mich wieder und kommt mit auf meiner Radtour. Also, auf geht's. And we'll real really, grow. Ihr könnt sehen, der Weg ist ziemlich käse hier. Also mit einem normalen äh, Sonntagsfahrrad, also so ein City Bike, ist es hier im Moment nicht wirklich angeraten herzufahren. Natürlich geht immer was, aber naja, ich denke mal. Das dürfte jetzt nicht so wirklich prickelnd sein hier. Na gut. Hier können ihr sehen, natürlich mal wieder super quereln von den Erntmaschinen oder Baggern und LKWs und was auch immer alles noch. Also von daher nicht wirklich Anzuraten. Ja, ist natürlich auch sehr schade, dass der Weg hier unten am Ufer lang leider nicht freigegeben ist. Ähm, könnt ihr denn auch anhand dieses Schildes sehen? Na, denn normalerweise ist das Tor hier zu, aber weil die natürlich hier heute arbeiten und das ein Werk ist, also ein Werktag normaler, ist das natürlich hier geöffnet, aber Betreten und Durchfahren natürlich trotzdem verboten. Ja, das würde hier am Ufer die ähm, Fahrerei mit dem Rad äh, doch erheblich erleichtern. Aber, tja, steckt man halt manchmal nicht drin. Es gibt auch viele andere Trinkwassertalsperren, wo man drum herum fahren darf, warum hier nicht ist mir ein Rätsel. Okay. Vielleicht wisst ihr da ja ein bisschen mehr von der Ennepetalsperre und habt ein paar bessere Quellen als ich. Und könntet ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So, jetzt äh, geht es hier weiter. Ihr seht schon, hier sind auch einige Äste hier im Weg. Bauarbeiten hier bzw. Baumarbeiten. Nicht Bauarbeiten, Baumarbeiten. Und von daher eben leider nicht so zu empfehlen im Augenblick. Ja, hier auch gerade wieder mal eine Stelle, wo es nicht so prickelnd ist. Schönes kleines Knusperhäuschen hier. Kann man gerade so sehen, wie die, wie die Elkis alle hier so die dicken Baumstämme wegholen. Ein Blick in die schöne Talsperre. Das ist hier das hintere Ende von der Ennepetalsperre. Tolle Gräs-Gras-Sumpflandschaft, denke ich mal, ist das hier. Also wunderschön. Richtig toll. Eine kleine Vorsperre hier von der Ennepetalsperre. Ich hoffe, ihr könnt es schön sehen. Ziemliches Getöse hier. Ja, das ist hier die Ennepe, wie sie hier gemächlich lustig runterplatschert in Richtung Talsperre. mal so zur Info, also mit dem Auto bis da unten hin, bis zur Vorsperre zu fahren, also Land und Forstwirtschaftlicher Verkehr frei oder frei für Ausweisinhaber, für Fahrräder sowieso frei, ja ansonsten. Nur Zufahrt Osenberg 1 und 2 und Forsthaus frei. Da sieht man das Radelwegzeichen. Da sind wir hier richtig. Hör wir N Jo, was diese Firma hier unten herstellt, wer weiß das schon. Tja, hier wohl mal ein Riemenfallhammer. So sieht so ein Ding aus. Ja, und hier unten drin wurde dann was geschmiedet. Ja, äh, ist mal ganz interessant zu sehen, was ist alles hier so im ländlichen Raum für interessante Firmen gibt, ja da steht dort hinten auf, dem, auf der Fahne steht Schürfeld Umformtechnik, ja und hier ist denn auch noch ein ganz komisches Teil, eine Riesenlaterne mit einer, ja, Wendel, Spindel und am unteren Ende ist dann ein Zahnrad. Ja, so schaut das hier aus. Ja, übrigens hier bei der Gelegenheit auch noch mal so sieht mein neues Kanalschild aus. YouTube Fahrradkanal natürlich. Nicht vergessen zu abonnieren genau und von vorne Gibt's das auch? Ja, so schaut's aus. So macht man Reklame. Hallo. Ich bin jetzt hier an der Stelle, wo die ehemalige Bahntrasse von Radevormwald nach Halva führte. Die beginnt jetzt hier. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen hinter mir. Dort unten, auf jeden Fall werdet ihr das ja noch sehen aus der Perspektive der Fahrradkamera. Ja, und jetzt äh, werde ich das Stückchen auf der ehemaligen Bahntrasse beradeln. Jo, auf geht's! man sehen kann hier ein wirklich aufgeschütter Bahndamm so wie das hier aussieht denn hier ist es ganz schön hoch und hier gibt es eine schöne Bank und hier gibt es einen schönen kleinen See. Ja, tolle Sache. Also schöne Picknickstelle für im Sommer oder auch jetzt wann auch immer ihr mögt. Ach so, sehe gerade da unten kann man auch auf dem Weg oh, wohl rund um den See gehen. Ah, interessant. Okay, weiter geht's. hier gegenüber Fahrrad Stratmann also falls ihr unterwegs einen Platten haben solltet oder irgendwelche Probleme hier im Zentrum von Haiva kriegt ihr es gerichtet zwei bronze figuren mit einem Regenschirm ob das was hier mit dem vielen Regen zu tun hat oh, oh. ja, wer sagt's denn Konditorei Tortenatelier mhm aktuelle öffnungszeiten samstags von 9 bis 17 uhr und sonntags von 10 bis 17 uhr hier gibt es eine kleine besonderheit hier in halver wie ihr seht gibt es hier noch die schienen und die führen auch noch runter bis nach lüdenscheid oberbrücke ist das glaube ich Und eigentlich gibt es dann hier auch so Dresinenfahrten. Da hinter mir rechts in den Containern, ich hoffe, man kann die jetzt sehen, äh, da werden wohl dann die Dresinen drin liegen. Tja, sieht jetzt nicht unbedingt nach, einem, nach einer Ladestation I-Bahn.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 der Sonne. Da könnte ich jetzt den ganzen Tag sitzen bleiben, wenn gerade kein Wind geht. Tja, aber jetzt geht's weiter zurück zum Auto. Ach ja, weiter geht's.